Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la conjugaison du verbe prendre. Aujourd'hui, nous allons prendre le verbe prendre. nehmen, im impassé im passé composée, une imparfaite et une impérative présente. Alors, il est Le temps de foutre dans Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Wenn Sie zum Beispiel in Frankreich sind und Sie gehen in ein Café, und euh, man fragt Sie, Monsieur, ehm, dames, vous désirez, dann möchten Sie sagen, was Sie Je prends une limonade, ou je prends un café. Yeah. Bon, on continue avec l'imperfait. Je prenais, tu prenais, il prenait, elle prenait, on prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. Le passé composé. Prendre est un verbe irrégulier. Ist ein unregelmäßiges Verb. Deswegen hat es auch ein unregelmäßiges Partizip passé, das man einfach auswendig lernen muss. Also ist es Pri. Bitte nicht verwechseln mit den anderen Verben im Französischen auf R, E oder besser gesagt, bitte nicht vergessen, bitte nicht vergessen, <lacht> bitte nicht verwechseln mit den anderen Verben im Französischen, die auf dre enden. Zum Beispiel entendre, attendre oder répondre. Diese Verben haben ein Partizip passé auf du, ja? D, U. Okay. Man sagt zum Beispiel, ich habe geantwortet, j'ai répondu. Aber bei prendre, nein, bitte nicht, j'ai prendu. Nein, nein, nein, bitte nicht so was sagen. Also, wir sagen bei prendre, prix. Ja? Le participe passé de prendre, c'est... Pris. Alors, au passé composé, j'ai pris, tu as pris, il a pris, elle a pris, on a pris, nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris, elles ont pris. Maintenant, l'impératif présent. Wie bei vielen unregelmäßigen Verben nimmt man für... Die Befehlsform, die du meint, die Form von je und tu. Das heißt, wir sagen für im Deutschen sagt man nimm und im Französischen ist es prend. Also, das ist einfach die Form von je und tu in Präsens. Ja? Prend. Und weiter die zwei letzten Personen des Imperativ Prisant, also nimmt, und nehmen wir. Für nehmen wir, sagen wir im Französischen prenons Wir nehmen einfach die Nu Form in Präsenz von Fran, also prenons Und genauso ist es bei vous. Ja, wir nehmen auch die vous form. Also sagen wir prenez. Ja. Je répète les formes de l'impératif présent, prends. Prenons, prenez. Genau Genauso werden gebildet Comprendre, Verstehen und Apprendre. Ja? Reprendre wird auch so gebildet. Reprendre bedeutet Wiedernehmen oder Zurücknehmen. Dieses Re am Anfang von vielen französischen Verben, das werdet ihr bei vielen französischen Verben sehen, entweder Re oder einfach nur ein R. Das bedeutet, dass man die Handlung noch einmal macht, also dass man die Handlung wiederholt. <Sess> <Musik> Schon für heute. C'est tout pour aujourd'hui. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch nicht vergessen und vor allem abonnieren nicht vergessen. Alors je vous dis à bientôt. Au revoir.